Hi, wir sind Anna und Moritz von Coffee Circle und wir wollen euch heute unseren neuesten Kaffee vorstellen, den Tigaterra. Den haben wir speziell für die Nutzung im Vollautomaten entworfen und äh, ja, wir werden den jetzt gleich in vier verschiedenen Getränken aus dem Vollautomaten für euch testen. Kaffeevollautomaten sind in deutschen Küchen wirklich omnipräsent. Also mehr als 20 der deutschen Kaffeetrinker nutzen einen Vollautomaten. Es ist aber gar nicht immer so einfach, den richtigen Kaffee für einen Vollautomaten zu finden, weil die Maschine wirklich ganz besondere Anforderungen an den Kaffee stellt. Und deswegen sind wir hergegangen in den letzten Monaten und haben ganz unterschiedliche Rezepturen und auch Röstprofile mit Kunden getestet, um den Kaffee wirklich auf die Nutzung im Vollautomaten zu optimieren. Das Resultat unserer Tests ist der Tiger Terra. Das ist eine Kaffeemischung, ein sogenannter Blend aus drei unterschiedlichen Herkunftsländern. Die erste Komponente kommt aus Brasilien. Das ist ein ganz schokoladiger, nussiger Kaffee, der auch sehr, sehr säurearm ist. Während der zweite Teil aus Indonesien kommt und der wiederum bringt so einen ganz würzigen eigenen Charakter mit sich. Und das Ganze wird abgerundet von einem fein Robusta aus Laos. Der wiederum mein persönlicher Favorit ist, weil der für die satte Crema sorgt und für so ein ganz weiches Mundgefühl. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Unterschiede zwischen Arabica und Robusta, dann schaut mal hier unten in die Beschreibung. Da haben wir euch ein Video verlinkt, wo wir die Unterschiede erklären. Wir rösten alle drei Kaffeekomponenten sehr kräftig bis kurz vor dem Second Crack, sodass sie gerade anfangen zu ölen, aber das noch nicht so stark tun. Genau, und durch die kräftige Röstung bringen die Kaffees wirklich so einen sehr komplexen, sehr vollen Körper mit sich, mit starken Röstaromen, sind dadurch aber auch sehr, sehr säurearm, was wirklich perfekt ist für den Vollautomaten. Genau, und wie die dann so schmecken in den verschiedenen Getränken, das werden wir jetzt testen. So, wir haben jetzt hier den Tiger -Terra. Und der ist ähm, vor zehn Tagen geröstet und wir haben den jetzt das erste Mal geöffnet. Und ja, krass, der riecht sehr intensiv. Ja, hat deutlich was von irgendwie dunkler Schokolade, ja. finde ich, sowas wirklich deutlich dunkles, kakaoiges. Zumindest du was Herbes vielleicht auch. Total, oder? ja, ja was, was Röstiges auf jeden Fall, genau. finde ich. Mich erinnert der wirklich so an Kaffee wie ich Kaffee als Kindheitsgeruch in der Nase Das Ja, stimmt. Hat. So ganz intensiv, wenn er dann so durch die Wohnung zieht. Ja, genau. Ja, also wir haben früher auch immer so auf so einer alten Kaffeemühle den Kaffee gemahlen. es hat genau ja. so gerochen. Ja, und ähm, wir können euch das gleich noch mal zeigen. Also man sieht hier auch wirklich so ein bisschen, dass ähm, wie die Öle so langsam hervortreten. Genau, aber ganz, ganz dezent. Ne? Genau. Ja, so ab und zu mal ein kleiner, ja. kleiner Ölfleck. Ja, aber genau. sieht sehr gut aus. Und ich finde es richtig, richtig total appetitlich. Ich habe richtig mhm. Lust. Ich würde den liebsten glaube ich, so. Aus der Hand essen, ja. ja gut, dann würde ich sagen, los geht's, ne? So, Nummer eins ist der Kaffeecreme, den wir jetzt ausprobieren. Willst du anfangen, Moritz? <lacht> Sehr gerne, ja. sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Ziemlich dichte Creme und ja. Ja, wie so ein Kaffeecreme aussehen sollte, würde ich sagen. Mhm. Ne? Wahnsinn, ich bin tatsächlich beeindruckt von dem, ja. was ich vorher gesagt hatte, mit diesem mit der Crema und dem cremigen Mundgefühl, was dadurch entsteht, also durch den robusten Anteil, weil man das total merkt. Ich finde, Kaffeecreme hat sonst leicht so ein bisschen was Wässriges häufig, wenn der, halt, wenn der Kaffee eben nicht so einen ja. guten Körper hat. Und das ist aber hier perfekt. Also ich muss echt sagen, dass ich sonst nicht so ein Fan vom Kaffeecrema bin, mhm. weil mir das immer so ein bisschen zu verwässert ist, gerade wenn ja. er lange durchläuft. Ich ziehe mir dann lieber ein Espresso und gieße es vielleicht mit heißem Wasser auf und mache mir eher so eine Art Americano. Ähm, aber der ist wirklich gut. Ja. Ich glaube, was da wirklich hilft, ist, wenn man die Stärke auch ein bisschen hochdreht. Um dieses Wässrige rauszubekommen. Das, genau. Ja. Kann gut sein, ja. Und ich finde auch, äh, mhm. was, wir, was wir uns vorher ja so erzählt haben, ja. ähm, von wegen keine Säure und kräftiger Kaffeegeschmack, auch das kommt total hin, ja. Das wirklich von Säure ist da gar nichts mehr zu merken. Er ist aber auch nicht bitter. Das Null. Nee, gut. Das ist super balanciert. Er ja. hat so, finde ich, einen ganz herben, leichten Nachgeschmack. und ähm, aber total angenehmes Mundgefühl. Ja. Also ich finde, das kann so jeder trinken, wem jetzt irgendwie einen heller ein heller Filterkaffee zu sauer ist oder sowas. Ja. Perfekt auf jeden Fall. Ähm, nichts bitter, nichts... Schmeckt so. da auch so eine ja. ganz leichte Süße. Das mm. ist so dieses schokoladige Herbe irgendwie, aber so ein ganz, ganz bisschen süß auch. Ja, ich finde das sogar gar nicht so gar nicht so das wenig kann nicht so, eigentlich. Ja. Äh, ich finde das eigentlich recht dominant. Also es ist einfach angenehm. Und es schmeckt zwar halt das Röstige, was man von einem Kaffee erwartet, aber es ist irgendwie auch nicht so, dass man so oh. denkt, oh Gott, das ist irgendwie völlig verbrannt oder ja. so, schmeckt es total röstig, sondern es total angenehm. So ein so Kaffee, den kannst du jedem hinstellen, da musst du jetzt nicht irgendwie Expertise mitbringen oder irgendwie was über Kaffee wissen, finde ich. Den kannst du einfach, kannst du einfach so trinken. Das wäre für mich richtig der richtige Kaffee für den Nachmittag. Ja, oder auch für, ein, für mich ja, auch für einen Morgenkaffee ja, tatsächlich. Da ja, ich nur sowas irgendwie ja. aber ja, okay, ich, das ich das bin sehr gut. begeistert. Fest ja. bestanden. Cool. Ja, wir haben jetzt hier als zweites den Espresso und ich würde sagen, mit dem darfst du dann mal starten. Sieht ja. schon mal ziemlich gut aus, ne? Es sieht wirklich krass aus. Ich hätte es nicht gedacht. Also die Crema ist super dick, total cremig. Die Crema ist cremig. Ähm, mm. Das riecht total nach Zartbitterschokolade, riech mal. Das mhm. ist echt krass. Ja. Und das aber noch so eine schön. leichte Fruchtigkeit mit dabei. Danke. Ich glaube, das ist mein Favorit. Jetzt ja? schon, beim, ja. zweiten, <lacht> beim zweiten Getränk. <lacht> ich finde es richtig gut. Und aber auch so ein bisschen würzig. Krass, ja, Tatsache. Ja. ja. Ich finde tatsächlich auch, dass er was. Ja, ich glaube, fruchtig ist zu klingt so exotisch oder sowas, aber ja. so ist es eigentlich nicht. Es ist wirklich so das, was auch in der Schokolade manchmal ein bisschen fruchtig schmeckt, mhm. ähm, weil das ja irgendwie auch eine Bohne und eine Frucht am Ende ist oder ja. so, ne? Ähm, das schmeckt man hier halt auch total raus, ja. Und dieses Würzige ist total angenehm, Es ist wieder so, ja, sehr smooth, sehr balanciert. Smooth mhm. ist, finde ich, das richtige Wort. Mhm. Das ist so das Gefühl, was im Mund passiert, ne? Ja, total. Ich bin gerade ziemlich geflasht, muss ich sagen. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird, weil. Ja, also dagegen sind die anderen Hollautomaten-Kaffees, die wir jetzt so haben, äh, die kriegen das so gut nicht hin. Also, das ist schon oh. ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Gerade auch diese Balance, wenn man irgendwie, ja, den, denselben Kaffee oder den gleichen Kaffee, denselben Bohnen hat, ja. für einen Kaffee Creme und für einen Espresso. Das ist ja schon auch eine ziemliche Bandbreite eigentlich allein schon. Und das echt. Sehr, sehr lecker. Ja, finde ich auch. Ich bin sehr begeistert. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wie der äh, mit Milch schmeckt tatsächlich. Mhm. Ob sich das da noch durchsetzen kann. Von kann daher, ich mir gut vorstellen. Ja, ja probieren wir mal den Cappuccino aus. So, jetzt haben wir hier oh. schon das dritte Getränk im Test, den Cappuccino. Sehr gespannt. Sieht Das sieht erstmal noch wie Milch aus. Mhm. <lacht> Danke. Mhm. Deutlich milder, natürlich durch die Milch, aber der Espresso geht nicht verloren. Also du hast trotzdem noch einen sehr kräftigen Kaffeegeschmack da drin, finde ich. Ja, man schmeckt den auf jeden Fall. Das ist ja. eine gute Balance auch wieder. Doch, richtig smooth. Auch gerade mit dem Robuster drin. Ich finde, man spürt es auf der Zunge total. Das hinterlässt immer so einen super angenehmen Nachgeschmack und fast wie so einen leichten Film. Mhm. Aber so einen angenehmen, ja. Ne? also ja, wirklich dieses genau. ja, weiche so Mundgefühl. Ja, weich, mhm. genau, cremig. Trinkst du gerne Milchgetränke? Ich bin normal schon auch eher jemand, der Kaffee glaube ich ohne Milch trinkt. Mhm. Ähm, ein Cappuccino gerne mal oder so. Ja, von daher ich das schon, ja, das ja. ist gut, ist wieder total angenehm. Ist jetzt nichts, was irgendwie in irgendeine Richtung heraussticht, was in dem Fall glaube ich einfach ein gutes, würde ich sagen, ein gutes Zeichen ist. Ja, funktioniert so gut, harmoniert. Ja. Ich bin, bin wirklich eigentlich über, positiv überrascht, weil ich habe am Anfang gedacht, mhm. dass ähm, es gerade mit Milchgetränken ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie auch viel Milch benutzt, dass dann der Espresso-Geschmack halt so leicht verloren mhm. geht, aber da ist der Tiger Terrate einfach wirklich kräftig genug für, dass das trotzdem noch durchkommt und ähm, man nicht das, am Ende das Gefühl hat, dass man einfach nur eine Tasse Milch trinkt. Ich finde es wirklich gut und auch gerade je, ja. je weiter man kommt, desto besser wird es eigentlich, desto stärker wird der Geschmack auch im Mund. Genau, man bekommt ja. ein bisschen mehr Kaffee mit den, mit den weiteren Schlüppen. Ne? Ja macht sich gut. Ja cool, finde ich auch gut. Gerade auch noch den zwei, vor allem nach diesen super intensiven Espresso ist das eigentlich eine sehr angenehme Abwechslung gerade. Ja, ja stimmt ja und auch für Leute die es halt nicht jetzt ja die jetzt nicht die Espresso Trinker sind oder sowas ja. ist das natürlich Perfekt ideal eigentlich. weil man irgendwie trotzdem noch einen guten Kaffeegeschmack hat aber das halt trotzdem sehr mild ist und ja. auch auf Zucker kann man da total gut verzichten das finde ich halt auffällig weil das man das häufig sonst hat irgendwie wenn wenn Kaffees halt kräftiger geröstet sind oder sowas, kann man die eigentlich ohne Zucker irgendwann oder zumindest ohne Milch gar nicht mehr trinken so ungefähr. Yeah. und ohne Zucker dann wird es auch irgendwann schwierig, weil es yeah. wirklich so bitter ist. Und ich finde ja, wem das halt ein bisschen zu kräftig ist als Espresso vielleicht, da ist das ideal. Ja, absolut. Die Süße der Milch kommt gut durch, vermischt sich mit dem Kaffee. Ziemlich ja. lecker, ja. Das ja. ist jetzt wirklich die, die Milchschokolade. Wenn wir vorher bei der dunklen Schokolade waren, genau, ist das jetzt irgendwie so die... Ja. Ja. Ich weiß nicht, ja, Alpenmilch oder so. Ja genau, so also diese hellere dann. Ja, ja, ja genau. total. Stimmt, das ist eigentlich der perfekte Vergleich. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, wie es im Latte schmeckt, wenn dann noch mehr Milch dazukommt. kommt mhm. Okay, krass. Ja, wir okay. haben das jetzt als Latte Macchiato gemacht und mal im Glas <lacht> ausprobiert. Ähm. Ja, das ist was, was wir normal nicht so machen. Ja. so sehr Also im Glas schon, aber nicht... Äh das Nicht Getränk. so viel Vollautomat an Latte Macchiata. Ja, genau, wabert hier ganz schön so die Galaxien, okay. äh, Kaffee- und Milch-Galaxien. Aber sieht ganz gut aus, ne? Okay, ich bin gespannt. Ja, eigentlich bräuchte man jetzt noch mal einen Löffel, um das so ein bisschen so zu wirklich gehen. zu vermischen, weil sonst trinke ich jetzt natürlich erstmal nur Milch. Das, trinkst du das ganze Getränk, mhm. wie es gehört, ja. Erstmal ein Stopp Milch, ja. Ja, ist aber gut. Also es ist halt eine sehr starke Dominanz auf der Milch. Genau, wir müssen hier noch ein bisschen mehr Milch drin als Gerade eben ein Cappuccino, genau. also vom Verhältnis ja. ein bisschen mehr Milch und wenn es zu Kaffee. Weil es ganz gut geht, es kommt am Anfang schon Kaffee mit, ne? Mhm. Es zieht dann so. Mhm. Also ich habe gerade das vom Gefühl her finde ich gerade, dass man den Kaffee oh. fast mehr rausschmeckt, weil man hier oben so ja. klar erstmal irgendwie Milch hat und dann aber ganz klar so einen Kaffeegeschmack dazu. Und der so nachzieht, ne? Mhm. mhm. Stimmt. Von daher gefällt es mir gerade noch ein bisschen besser sogar als der, der Cappuccino, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe gerade so einen kleinen Milch-Overload. Aber... Ja, und ein Koffeinflash. Ja, vielleicht das auch. Also wenn wir hier immer mehr anfangen, sonst zittert ein bisschen rum. Ja, ich bin aber auch eigentlich wieder... doch, eigentlich auch positiv überrascht. Total, ja, nicht ja. nur eigentlich. Also, genau, ich, also ich sage auch überrascht, absolut, weil ich ja. wirklich nicht so ein Latte Macchiato-Fan bin. Ähm, aber es ist gut. Also ja. der Kaffee geht nicht unter. Er kann sich auf jeden Fall gegen die Milch behaupten. Und was ich auch ganz schön finde, gemeinsam mit der, äh, mit der Milch kommt diese Süße auch noch mal stärker hoch. Also gerade auch die Süße von Absolut. der Milch, die vereint sich dann irgendwie gut mit dem Kaffee. Das ja. genau. ist ja. auch für mich ein Getränk, was ich mir jetzt nicht unbedingt bestellt hätte oder so. Mhm. Ähm, was mich von daher überrascht, ja, weil es wirklich ne? lecker schmeckt, Ja. ja wenn man es einfach gut trinken kann. Ich glaube, wenn jetzt jemand mir das hingestellt hätte und ich hätte das gar nicht gesehen, ähm, dann hätte ich dem auch geglaubt, dass der das an der Siebträgermaschine gemacht hätte. Ja. Und ähm, das ist einfach ein guter gutes Getränk ist, so, was man was wir so getrunken ja, Ich glaube, es wäre mir nicht irgendwie, wär nichts negativ dran aufgefallen. Ja. Sehr, sehr, sehr, sehr gut, ja, wenn jeder Kaffee in Deutschland ungefähr ah. so gut schmecken würde, dann ähm, wäre das eine absolute Wohltat. So, Moritz, ja? jetzt die alles entscheidende Frage. In welchem Getränk fandest du den Ticaterra am besten? Am aller, allerbesten fand ich den allerersten sofort, Kaffeecreme ja. richtig, richtig gut, ähm, einfach ein grundsolider Kaffee, so wie man sich den wünscht. Mhm. Nichts dran auszusetzen, so wünsche ich mir einen Morgenkaffee für mich. Ja. Und ähm, ja, was ich auch noch richtig gut fand, ist hier der allerletzte wiederum, mhm. weil da gerade in den ersten Schlücken so total gut zusammenkam. Also man hat immer die Milch für sich geschmeckt so ein bisschen und dann kam der Kaffee da so drunter durch. Und das war eine richtig gute Kombi. Von daher, die beiden sind so meine Favoriten, ja. Und ja. bei dir? Ja, ähnlich. Also mich hat auch der Kaffee Creme ziemlich umgehauen, muss ich mhm. sagen, weil... Ähm ja, der einfach auch so ein bisschen leichter war und so ziemlich ja. auf den Punkt. Den fand ich richtig gut, muss ich sagen. Und aber auch den Espresso, also vor allem mhm. die Creme beim Espresso. Die hat mich wirklich umgehauen. Super dick. Ähm, du das oben auch so diese schönen Muster mit drauf. Richtig, richtig gut. Und was ich beim Espresso toll fand, war, dass da auch so ganz leichte, fruchtige Noten mit durchkamen, ja. was ich total gerne mag, ohne dass es sauer wird. Ähm, genau, also eigentlich so Kaffeecreme cool. und Espresso waren meine Favoriten. Ja. Moritz und ich haben den Tigaterra jetzt wirklich intensiv getestet in allen diversen Getränken im Vollautomaten. Und ähm, ja, ich glaube, was wirklich ganz klar bei unserem Feedback rauskam, ist, dass der Tigaterra für jeden Kaffeegeschmack und für jeden Kaffeetrinker wirklich das Richtige rausholt, egal ob man das intensiv wie im Espresso mag oder mit ein bisschen Milch wie im Cappuccino oder Latte Macchiato. Der Tigaterra schmeckt nie bitter oder sauer, sondern immer cremig, kräftig und intensiv. Also ja, ich finde, wir können da wirklich guten Gewissens sagen, dass wir da ähm, ja, den besten Kaffee für Vollautomaten entwickelt haben. Kann ich dir nur zustimmen, absolut. Wir sind jetzt natürlich auf euer Feedback gespannt. Schreibt es uns in die Kommentare, folgt unserem Kanal und ähm, bis zum nächsten Mal.